Ich bin sehr kreativ. Ähm, ich, wenn ich mir ein Ziel setze, dann verfolge ich das Ziel auch bis ich es erreicht habe. Und ähm, äh, generell bin ich sehr motiviert, Sachen zu machen, die mir sehr Spaß machen zum Beispiel wenn ich ähm, Sachen am Computer zu machen macht mir sehr Spaß und Freude ähm, da ich mich immer Freizeit auch sehr damit beschäftige äh, ich spiele gerne auch Spiele am Computer und dadurch ähm, habe ich eben auch viel damit zu, mit dem Computer an sich zu tun und äh, lerne auch viel darüber ich mache zum Beispiel ähm, gerne Videos äh, die ich dann zum Beispiel selber schneide und ähm, im Großen und Ganzen sind es äh, Videoausschnitte aus ähm, von dem, was ich spiele. Und äh, die schneide ich eben zusammen die äh, gute Moment, also praktisch die Highlights, und äh, packe dann eben gute Musik, passende Musik dahinter und passt das, äh, passt das, was im Video passiert, immer auf die Musik dann im Hintergrund an. Ich möchte auf jeden Fall gerne Developer werden, egal ob es jetzt im äh, Bereich Website oder äh, Game Developing ist. Ich möchte auf jeden Fall gerne Sachen entwickeln und ähm, meine, Kreativität, meine Kreativität freien Lauf lassen. war eher in Richtung grafisches Gestalten. Andere Stärken wären zum Beispiel, dass ich äh, sehr hilfsbereit bin und gerne anderen Leuten helfe. Zum Beispiel ähm, mein, bei meiner Klasse, wenn es darum geht, dass jemand eine Mathematik oder so Hilfe braucht, dann helfe ich da auch gerne. Also mir persönlich geht es ziemlich gut, ich jemandem helfen kann, weil mich das, äh, mir, mich persönlich freut das sehr, wenn ich jemandem helfen konnte. Ähm, und andere nehmen es eigentlich auch ziemlich positiv auf. Äh, sie haben meistens ein Lächeln im Gesicht. Äh, sie bedanken sich und ähm, fragen mich dann am nächsten Mal, wenn sie wieder Hilfe brauchen, wieder, ähm, ob ich ihnen helfen kann. Also ähm, ich persönlich, also ich finde es super, dieses Thema teach, dass man sich da mal mit Sachen befasst mit dem man sich in der Schule normalerweise nicht so äh, befasst. Heißt, man äh, konzentriert sich mal auf Sachen, die im normalen Schulsystem jetzt nicht wirklich untergebracht sind. Und ich finde, man sollte sich auch privat einfach mehr damit befassen, wie es einem äh, psychisch wirklich geht, wie man sich selbst sieht und ähm, wie man das ändern kann. Ähm, mir persönlich hat es das gezeigt, dass es... Ähm, Schule auch einfach ein Ort sein kann, an dem man, ähm, an dem man noch einfach mal nicht an andere Dinge denken kann und einfach mal auch an sich denken kann, und nicht immer nur an diese an die ganzen Aufgaben, die man in der Schule bekommt und, die, und man bekommt für die Aufgaben, die man, ähm, die wir in der Pervertitprüfung gemacht haben, eigentlich immer relativ viel Zeit, um sich wirklich genau zu überlegen, wie man, äh, also, ähm, worum es da wirklich geht und ähm, wie man das selber dann sieht. Das Selbstbewusstsein steigt auf jeden Fall zu einem gewissen Teil. Vielleicht auch die, selbst, die Selbstliebe, dass man auch irgendwie äh, lernt sich selbst äh, zu akzeptieren. Dass man vielleicht, wenn man das dann bespricht, was jeder ähm, alle, also wie die, jeder die ähm, Aufgaben beantwortet hat, dass man das sieht, dass man vielleicht nicht allein ist ähm, mit dieser Eigenschaft oder mit dieser Meinung.